Ja, erstmal herzlich, äh, herzlichen Dank, Herr Professor bruder für die Einladung hier zum äh, begehbaren Ort im Rahmen von Venode. Welchen konkreten Vorteil versprechen Sie sich für Ihre Hochschule? Und an der Mitwirkung in dem Projekt? In der Forschung mitzuwirken in diesem Projekt und das natürlich letztendlich auch in der Lehre wieder umsetzen zu können, das ist ein, ein entsprechender Vorteil. Und des Weiteren ist es natürlich auch so, dass wir natürlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir aus dem Projekt ziehen, natürlich auch sofort an unsere Studenten weitergeben können. Und die Studenten damit natürlich immer am Impuls der Zeit und die neuesten Dinge lernen. Und das denke ich, ist ein Mehrwert schon für die Studenten an der Stelle ebenfalls. Und natürlich auch für die Stadt Zwickau Vorrei zu sein, in so einem Reallabor teilnehmen zu können und diese energetischen Fragestellungen der Zukunft jetzt schon in der Realität betrachten zu können, das ist, denke ich, einer der wichtigsten Punkte an der Stelle. Windnot ist für uns eigentlich ein Stück weit eine, eine Blaupause für das Energieversorgungsnetz, wie wir es ausrollen können, wenn alles gut funktioniert. Und daran glaube ich, dass es so funktioniert.